wie ist der Name? Ja, Isabella Hamburg. Ähnlich ja. Wir komm mal kurz her, wir haben ja jemanden getroffen. Hallo! Oh, das ist ist richtige Einstieg für Hallo! und mich. Hallo! Heute zum neuen Video, Mann Jamie. Auf der Rieferbahn. Endlich krieg ich einen geblockt. Ja, endlich war, endlich. Also da, <lacht> da ganz Tag gewartet. Wir testen heute Evangelos Burger-Empfehlung. Bist du hier viel so? in den Es sind ja viele Prostituierten auch und so ein bisschen viel hier Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht. Aber äh, der Laden ist halt geil. Ich hasse Rieferbahn wirklich. Das ist nicht mein Ding. Ich fahre dreimal im Leben feiern. Aber der Burgerland ist halt geil. Würdest du mit der Prostituierten rummachen? Sei ehrlich, nur rummachen. Ah, nee. Nicht. <lacht> <lacht> Heftiger Burger. Ich blende mal eben hier ein paar Bilder, glaube ich, jetzt schon mal ein. Ja, ein paar Bilder der wirklich von der Optik, das ist ein Kracher, das ist ein Monster, das ja, ist super geil, aus auch Käse, ich euch liebe, so, so käsig, schön käsig. Oh, wird geil, das wird dir gefallen, ja. das wird gefallen. Ja. Wir, wir ziehen uns das rein, denkt dran auch, der der in den Kommentaren, der einen Kommentar schreibt und dieser Burger, der mir empfohlen würde, wenn der mein besten Burger, den ich bisher getestet habe, top, kriegt er eine Belohnung. Da sind wir ich jetzt bei 400, 300, wir blenden so oben ein. Ich weiß nicht mehr genau, aber wir sind für den, der mein besten Burger top, das hey. ist edel, oder? Genau, genau, genau. Edel. Also kriege ich den jetzt? Nein, nein, nein, nein, nein. <lacht> weil diesen Burger haben auch, hat auch schon jemand von den äh, Zuschauern empfohlen. Und das blende ich immer eben ein. Und das gibt für den auch die Belohnung dann. Also haut es in die Kommentare, wir gehen jetzt zum Burger. Let's go. Let's go. Friseur, Silvan Sankstraße Nummer 11. Ja, du hat gesagt, wenn ich teste Burger, ich kann auch Friseur mal testen. Natürlich, warum nicht? Mein Kollege Evangel möchte gerne Frauen testen. Hast du auch Frauen? Hab ich ja. Ja. Also Leute, wir sind jetzt hier mitten auf der rehpa übrigens. Ne? Wir sind jetzt natürlich bei Tag. Wir haben jetzt hier normalerweise wirklich, ich weiß nicht, ob hier direkt, aber es stehen überall äh, Prostituierten. Hier ist das Trip-Club, da kann man feiern, hier ist dies, hier ist das. Also bei Nacht ist hier ganz schön. Wenn man hier geht, ich kann euch nur empfehlen, Laufhaus und so eine Geschichte, nur gucken, nicht anfassen. Wirklich, einfach nur Appetit für Zauern holen. Das kann man machen, schönen Abend mit Jungs. Nicht, nee, weil man eine Freundin hat. Nee, Appetit. den Appetit. <lacht> Ohne den Appetit. Wir haben hier Hi. nochmal. Ewanne, komm mal her. Hallo. Grüß dich, wie ist dein Name? Ja, Isabella Hamburg. Ähnliches? Ja. Ewanne, hey, komm mal kurz her, wir haben ja jemanden getroffen. Hallo? Hallo? Er hat gerade gesagt, Real Talk, mein Kollege, du bist wunderschön. Ja, danke. Ja. Wow, komm mal her. Das war ein Mann. Ge hast du gecheckt? Ja, natürlich, aber das ist zu so krass. Ja, wieso kommst du denn nicht mit rauf? Ich fällt mir am Schwanz an der dir einen Schwanz gefasst? <lacht> ja. hey. Der hat ja auf dem Arsch gehauen. Der hat die Manuel auf den Arsch gehauen, habe ich nicht drauf gehabt. Willkommen bei Burger Heroes auf der Reeperbahn in Hamburg. Und hier ist der wichtigste Mann hinterm Grill. Der Burger Smasher. Smasher. Vorsicht! Jedes Stück Hackfleisch, das sich dem Burger Smasher nähert, wird gesmashed. Oh Baby, wie gerne wäre hier ein Stück Hackfleisch. Hackfleisch. Apropos Hackfleisch, hier ist der fleischgewordene Albtraum eines jeden Restaurantbesitzers. Denn sein Urteil ist unvorhersehbar. Hier ist der saftig-knäftige. Halle 2614. Also, ich habe hier die Jungs aus den Burger Heroes am Start. Wie, wie ist euer Name? Chef Firdaus. Ja, genau. Ja, oh, heftig, Mann. Gut ausgesprochen. Firdaus. Genau, ja. Ja, gar ausgehen. nicht schön. Wie ist dein Name? Armin. a m e Okay, ich, ich sage euch nur kurz, der gute Mann hier. Der, Koba so geil, wie du kannst, aber kurz. <lacht> <lacht> er hat die Empfehlung gegeben, er sagt, dieser Burger, wirklich auch von der Optik, so ein Riesen-Tower hat, hat er mir Doktor gezeigt. Der Superhero-Burger ist das, der ist mit dreimal Fleisch, drei genau. ja, das ist so ein Superburger. Ja. Der drei Käses besteht aus äh, drei äh, Käsesorten, Grillkäse, Mozzarella und cheddar -Kies. Okay. Und wenn ihr sagen müsstet, ne, ihr habt ja bestimmt eine Philosophie dahinter, ich frage das immer irgendwie. Ja. Wenn ich jemand sagen müsste, so, ich, äh, oder ihr müsstet diesen Burger empfehlen, was würdet ihr herausheben? was würdet ihr sagen zu irgendeinem random Person, warum muss man hier Burger essen? Weil wir Preis-Leistungen einfach super sind und ich finde äh, im Vergleich vergleichbar mhm. zu anderen Burgerläden sind wir relativ gut günstig dran. Oh. Noch, ne? okay. wir uns und qualitativ auch happy, bestimmt. Qualitativ alles frisch. Ne? Wir haben ja. ganz frische Patties und dann werden die halt gesmashed. Das ist so unsere unser Ihr macht Smash-Burger. Richtig, genau. Wir nehmen tschüss den drei Käse und den mit Mexikanisch. Mex also wollt ihr auch den Superhero Burger auch haben? Den, den auch. Wir, wir testen alles komplett Alle durch. Alle vier Burger. Kennst du Smashburger? Ja, ja, du hast mir den empfohlen. Ja. Zu wenig Licht im Lokal, zu laut direkt vorm Lokal. Der muss von ausweichen. Wir sind hier Nebenstraße. Die Erdmänner haben uns hier filmen lassen. Sauft euch hier einen rein, wenn ihr seid auf dem Kies. <lacht> <lacht> Aber mit alkoholfreiem Bier. So, jetzt guckt euch das mal an. Das sieht wirklich Smashburger-Style. Ich habe ja gerade einen Smashburger bei Goldis in, in Berlin gegessen, der sehr gehypt ist. Der ist wieder Smashburger. Oha. Oh, au. Oh, sieht das gut aus. Das, geil das sieht geil aus, aus ne? Das wird geil. Das ist ein geiles Erlebnis. Oh, zieht euch das rein, Mann. Zieht euch das rein. Jetzt nochmal hier mit ordentlichem Licht. Das sieht wirklich heftig aus. Das war der 3-Käse-Hof. Drei, -Hof. Drei -Hof. Das ist der Fat Mexican. Ja. ja. Das ist der Super-Hero-Burger. Mhm. Und das ist der normale Cheeseburger. Okay. Also Digga, Guck. es sieht Hammer aus. Ich war richtig bock Danke so. für die Empfehlung, Mann. Das sieht echt heftig aus. Und gerade dieses Smash-Burger, das bockt mich an. Es ist, ich hab's im anderen Video gesagt. Es gibt so diese neue Bewegung von Burgern. Dick, medium, zack, zack, zack. Diese ganzen neuen Läden seit Jahren. Es gibt dieses Oldschool, McDonald's-Style, flache Burger. So im ich muss sagen, ich sein. mag das echt mehr, Smashburger ist auch viel saftiger, aber das ganze Saft hier reingepresst zu so mehr. Boah, ja. oh, vergleich Wir und oh. Birnen, vergleichen. deshalb in dieser Liga schauen wir, was deine Empfehlung bringt. Pommes auf den Punkt, sag ich euch so, wie es ist. Boah, <lacht> das geht nicht, Digga. Wie diese Nachos, ne, mit dieser genau, Soße. Genau, schmeckt genau wie diese Nachschuss mit der Soße. Krasse Werbung für Sackplus, bin gerade aufgestanden, nicht wundern die kleinen Augen. Premium-Shaker von Sackplus, bis zu 24 Stunden, die Getränke kühl, Edelstahl, keine heißen Getränke wohlgemerkt, ist ein barbermäßiges Teil, immer einen kühlen Shaker am Start und das Ganze natürlich auch Gönnt euch weiter im Video. Komm, lass uns jetzt mal Soll Sollte es nicht übel, ne, aber Tomaten können wir nachschlägen. Es ist so ein knusprig geiles Fleisch, ja. mmh. Boah, der ist auch so flach und klein, aber so geil. Dann hast okay. du mir auch was übel gesetzt, ne? Ja, das stimmt, schade. Ja, aber ein bisschen noch. Ich finde, der hat so ein geiles Fleisch. Schmeckt mir schon gefühlt ein bisschen verbrannt, aber ich stehe auf so ein bisschen verbrannten Geschmack. Und deswegen finde ich das ganz einfach klassisch. Ich, ich glaube, das ist ein ganz normal Cheeseburger gewesen. Einfach Käse, Gürkchen, Zwiebeln. Ich habe Tomate rausgenommen. Und fertig. Der ist nicht sehr überkrass, aber das Brot ist auch so richtig schön saftig hier. Oh, was haben wir da alles drauf? Der ist schon gut Käse. Ich guck mal, drei dicke Smash. Du dreimal Käse drauf. Und das mal, so ein, ein Bärchen. Ist wie ein, wie ein Bärchen. Uh -huh. <lacht> der ist saftig. Boah, der ist asozial, Mann. Der ist asozial. Alter, hört der Rand. Genau, was ich gerade gesagt habe. Diese das ist das. Das ist meine Mama. Die haben härter. <lacht> Junge, ist mm. der gut. Der ist so smashy, versucht er gerade irgendwas rauszufiltern. Das sind so Burger auf Suft. Oder wenn man einfach, man hat Bock einfach so richtig eklig sich umzogen. Kennt ihr, das man Bock an auf was richtig? Nicht, dass es eklig ist, ihr versteht dieses positive Eklig so. Einfach Käse sind deine Fresse, warm, American-Style, Fast-Food, pet Zu diesem Burger -Kost. Ihr habt da eine leichte, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, je nach, kommt es darauf an, wie hart er auch Food-Analytiker ist. Da war so eine leichte Pfeffernote, die hat mir gefallen, da war so ein special Pfeffer. Aber bei dem Burger, ich sag mal so, da ist, ich könnte wetten, ich möchte niemanden ans Bein essen. aber du hast dieses, wie sagt man Umami oder so? Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagt, da war so ein Geschmacksexplosion drin. Das war für mich ein bisschen unnatürlich. Genau das, was manche wollen. Aber ich nehme das immer so mit. War ein sehr leckerer Burger. Nee, ich finde für... recht, du hast recht. Der ist geil, ne? Aber ah, ein bisschen mhm. zu viel. Haut dich um. Ja, es haut dich um. Aber geil. Ich bin ganz ehrlich, ne? der ohne Schritt mir am besten gefallen. Weil er einfach so schlicht war, käsig. Einfach ein spannender. So ein Cheeseburger einfach nur, ne? Mhm. Aber geil. Aber wirklich ein richtig geiler Smashburger. willst zu geben, eins bis zehn. Schwierig. Sag ich würde so eine 7 Sieben geben. Eine Sieben 7 von 10. Eine 7? Richtig gut, solide. Geil. Ah, jetzt erstmal zu dem Burger. Ich fand ihn auch nice, wirklich. Kann ich jedem empfehlen, wenn er hier ist, diesen Burger mal zu testen, ist einfach eine geile Sache. Ich gebe eine 7,6 für diesen Burger. Ich fand ihn echt nice. Dieses Smash finde ich schon testenswert. Den finde ich geil. Also muss man getestet haben, mal, wenn man das nicht kennt. Fangen wir mit der Bewertung für diesen Burger an. Mhm. Und du sagst gleich deine Bewertung. Ich weiß nicht, ob ich für dich mit auf den Punkt bringe. Ich würde dem jetzt so eine 7,2 geben. Ich fand den auch wieder sehr lecker, aber man merkt, es ist mit Standardrezepturen gearbeitet, mit Standardmaterialien. Das könnte die Soße sein, die wirklich auf Taco-Soßen, die du so aus egal greifst, mit da drauf. Heißt ja nicht, dass es nicht gut ist. Es ist gut, es schmeckt gut. Aber ist halt ähm, Standard. Sagen wir mal so. Das zu dir, wär, würdest du dazu stimmen bei der hier? Boah, die war nicht so stark. Den fand nicht so stark. Na. Die, ganz ehrlich, die würde ich nicht holen, wenn ich, zu, wenn ich so eine schöne Auswahl hätte, würde ich die nicht holen. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem besten Burger Deutschlands, den ich getestet habe, da ist es einfach von der Kluft, die dazwischen ist, hinsichtlich Konzept dahinter und auch Fleischkörnung, Qualität, Brötchen, äh, noch ein bisschen individueller. Einfach um, darum einiges heftiger, muss man sagen. Jeder, der hier vorbeigeht, das ist einfach Saft ist geil. Kann man vorbeigehen essen, wir sind immer noch, muss man ja bedenken. In der Deutschland, besten Deutschlandwertung. Deshalb nehmt das jetzt nicht. Ja, das ist zu schwer, ja. das kannst du mir so krass vergleichen. Mhm. Aber es ist ein guter Burger, -Burger. Ja, ja Ivanio. Dann würde ich sagen, küssen wir uns. <lacht> <lacht> und abonniert mir alle den Ivanio. Schönes Abo und dann ähm, ja, Daumen oben, Kommentar, Glocke ja. aktivieren. Und bis zum nächsten Mal.